Hirsch, ich bin Hirsch, komme aus der Nähe von Nürnberg, aus dem Frankenland und habe für eine Petra nachname unaussprechlich aus der Slowakei gespendet. feels incredible it was a very long journey to get here and i'm very grateful to uh um, so you've met never met the donor i have not i'm very excited about that i have seen a picture so i recognized her face and i saw her and i just thought she's there she's right there i was overwhelmed yeah <laughs> Like he says, he's a member of the family now, and he. I was very excited, of course, uh, to meet my donor because he literally saved my life. Oh God. Yeah, see, it's a Ja, als meine Frau bereits wusste, dass ich sterben würde, äh, war es sehr, sehr wichtig, dass es anderen Menschen nicht passieren würde. Sie hatte damals einen Spender, aber das war natürlich kein perfektes Match. Es gab in der ganzen Welt nur 225.000 Spender zu dem Zeitpunkt. Und sie sagte, okay, das soll anderen Leuten nicht passieren. Thomas heißt er, ja also genauso wie ich. Thomas, äh, herrlich. Ja. Schöner Zufall. Und ein weiterer schöner Zufall, äh, Thomas Dudek ist heute hier. Thomas Dudek ist unser Gast, herzlich willkommen. Guck mal, da ist er. Danke für die selbstlos Stammespende. Die half, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Okay. 25 Jahre DKMS, das ist ein Grund zu feiern und vor allen Dingen ein Grund, dankbar zu sein. Es gibt unzählige Menschen, die mittlerweile mit Hilfe dieser großen Datenbank gerettet worden sind, und zwar rund um den Globus. Wir retten Menschenleben und dafür möchte ich euch heute auch herzlich danken für euer Engagement, für euren Einsatz, für eure Arbeit. Wir machen das Unmögliche möglich und wir werden den Blutkrebs besiegen.